Hans Grohe setzt seit Jahren die Prints wieder ein. Ähm, die, das Preisbuch ist ein Ergebnis da davon. Äh, wir haben bei der Preisbuch eine ähm, Optimierungsrate von bis zu 80 Prozent erreicht. Das heißt, äh, nach der Produktion können wir das eigentlich nahezu direkt verwenden. Äh, die Printers sind für mich äh, auch sehr spannend, weil man andere Projekte kennenlernt, andere Kunden, die vergleichbare Projekte haben und dadurch immer wieder auf neue Ideen kommt. Die Print Suite selber ähm, kann durchaus noch mal verbessert werden. Das heißt, die Usability äh, ist noch zu optimieren, aber die eigentliche Kernfunktionen sind gegeben. Ein enges Zusammenspiel mit äh, Werk 2, dem Dienstleister und uns als Kunden, ist in den Projekten enorm wichtig. Äh, die Release Notes äh, von Werk 2 sind äh, sehr stark kundenorientiert und dementsprechend äh, muss man sich beim Hersteller da auch dafür einsetzen. Von dem her ein gelungener Tag und äh, weiterhin so äh, erfolgreich sein. Dankeschön.